Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir spielen weiter. Ich habe mich jetzt geheilt kurz, habe eigentlich meinen Glurak rausgepackt, aber ich glaube, das erscheint im Gebäude nicht. Äh, und ich würde jetzt einfach mal einen Schlüssel weitersuchen. Das heißt, wir würden jetzt mal hier drauf stehen. Ich dachte eigentlich Stock 2 oder 3, jetzt müsste es sein, aber irgendwie ist es nicht ganz mehr so dasselbe. Jetzt das finde ich ihn sicher gleich hier hinten. Gut, ich habe jetzt wirklich nicht gesehen, dass Pikachu gewackelt hat oder so. Ist auch gut. Hallo, wer bist du? Das Ende des Hilfskompanie? Ich denke nicht. Ich bin ja da. Es wäre ja wirklich schön, wenn da schon Random Zeichen einfach wirklich eine Zahl an der Wand stehen würde. Das würde vieles einfacher machen. Interessante Bilder. Hi, bist sicher die zweite der vier Rocket-Schwestern, also eine der vier? Die sind ja nicht durchnummeriert. Und Bibor geht rein. Das wird ein bisschen schwierig jetzt, aber ich kämpfe mal mit Durchbruch weiter, in der Hoffnung. Soll eigentlich was machen? So ein bisschen? Nicht? Okay. Ich weiß, dass Käfer nicht viel macht, aber Käfer ist wahrscheinlich hier das einfachste mit Step bonus Und ich muss kurz niesen. Merke ich. Klar breche ich genau jetzt eine 5er-Chain aus, was eigentlich mega gut ist für mich. Aber völlig unerwartet kam drauf rage ich werde das den wutanfall auswechseln wenn ich kann dann wieder da ist nicht so gut wie ich gedacht habe ja es morgen morgen ist süß hier drin also ich finde es morgen allgemein recht gut gemacht recht cool Komm bitte nicht verwirrt bitte Enttäusch mich nicht, Biba, bitte. Scheiß, Biba. Ich darf echt keinen Wutanfall spielen. Ich guck nach... Oh, vielleicht? Nein. Das müsste mal geklappt haben, eigentlich. Nicht mit der Attacke, aber mit was anderem, das die Statusveränderung weggemacht hat. Das hat Verwirrung weggeheilt. Das war voll gut, eigentlich. Weil... Ich glaube, das war Klärnebel oder so. Klärsmock. Nee, das war, war Klärsmoke. Stock 7. Ja klar, hier finde ich, glaube ich, nichts. Ich weiß, wie das Layout aussehen müsste, da wo das Schlüssel ist ungefähr. Aber hier ist es einfach nicht. Hier ist das Layout einfach komplett anders gemacht. Der könnte sein. Du hast Team Rocket verraten. Ich bin kein Mitglied. Alles klar? Okay. Ich mach's einfach mal so fertig. Auch wenn ich kein Mitglied bin. Nadelrakete. Oh nein, hochzugehen. Ich so ein schlecht verteidigendes Bibo. Ich weiß, Bibo ist mega instabil von der Defense her. Das ist, glaube ich, auch die Mega-Form, bekommt keinen Punkt in Defense. Alles nur auf Init und Attack. Und Defensive ist einfach genau gleich scheiße wie vorhin. Von da ist Bibo recht mühsam zu spielen. Das ist halt eine richtige Glass Cannon. Aber es kann recht gut sein. Situativ halt. Jawohl, fuck you. Macht zwar nicht viel aus, weil... Ah doch, zwar Radikal ist recht, äh, enorm, recht physisch. Cool, wenn wir die Giftspitzen bekommen noch bei Bibo. Ja, aber wir haben unser Turtok, Ziel 1 erreicht. Und Golbert, okay. Aber wir haben Ziel 1 erreicht, ich wollte nämlich meinen Turtok haben noch. Ich bleibe bei Siedewasser. Der macht Knirscher na toll. Jawohl. Kann nämlich sein, bei Knirscher, dass ich zurückschrecke. Deswegen bin ich da nicht so begeistert drauf, wenn da, Knir yes. wenn da Knirscher kommt. In der Klarheit, dass ich jetzt wieder. Und zwar nicht zu knapp. Feuer bitte, es reicht nicht zum Töten. Doch. Yes! Er ist nämlich am Schluss noch stehen geblieben, dann rüber getaggt erst. Aber zum Glück hat es gereicht. So. Wir kriegen noch unser Turtok jetzt. Und somit müssen wir eigentlich alle Evolutionen haben, außer halt Raichu. Theoretisch. AP Plus. Okay, hier war es nicht. Das soll in etwa der Gang eigentlich aussehen müssen. Na? Okay, hier bin ich richtig. Du bist doch... Jawohl, hier bin ich richtig, ja. Atlas, kennst du diesen Jungen? Oh. Hey Adi, kennst du diesen Typen? Dieses Kind hat sich in den Kopf gesetzt, um das Leben schwer zu machen. Und bedauerlicherweise ist es dazu auch noch ein, ein exzellenter Trainer. Ah, verstehe. Dieser Typ ist sauer auf dich und will deshalb letztens beiden das Leben schwer machen. Rüdiger, halt die Schnauze. Wie kindisch. So eine Unverschämtheit. Du wagst es, Atlas kindisch zu nennen? Da rüttelt aber jemand gewaltig am Aufheugen beim. Kein Grund, sich so zu erreifern. Ich weiß genau, wie du mit solch einem Gesindel umzugehen ist. Battle. Genau. Atlas und Rüpel fordern uns heraus. Schick schick. Hätte ich noch heilen sollen, aber ist okay. Tragos. Hat das Turgos so mitgenommen anscheinend. Wir untergraben mal Elektroball, wenn er nicht schneller ist. Weil Turtok recht defensiv spielt. Das könnte jetzt schon schwer werden mit Finale. Ja dabei, ihr gut, sehr gut. Habe ich nochmal Glück gehabt. Gleich alle Level ab. Und wir gehen mal ab. Ciao, ciao. Okay, Knochen machen wir gut. Das weiß ich noch. Gift kann man mit Bodenattacken sehr gut schaden. Zum Glück gibt es keine Schwebe mehr. Das war immer etwas, das Mogmog so ausgemacht hat, die Schwebe, dass er einfach drüber fliegt. Obwohl es ja ein Gift irgendwas ist, glaube ich. Gift und oder nur Gift. Aber er hat Schwebe auf jeden Fall. Deswegen hat das nie funktioniert. Von daher, es ist ein bisschen zu einfach ohne Fähigkeiten fast schon, aber ja. Das geht ja. Es gab ja, in der siebten gibt es ein Pokémon, das sogar Gift- und Stahl-Pokémon vergiften kann. Das Amphira nämlich. Das ist die Fähigkeit von ihm, dass man sogar Gift- und Stahl-Pokémon vergiften kann, was man sonst eigentlich nicht kann. Da Stahl halt nicht vergiftbar ist. Außer man korrigiert, korrigiert es halt so mit Säure und so. Das wäre was anderes. Und Gift-Pokémon sind immun gegen Gift. Offensichtlich. Weil sie selber Gift produzieren, in dem Sinn. Ich klatsche mal radikal weg. Damit wir nur noch einen Gegner haben, so einen unfairen Vorteil daraus machen. Ah <lacht> oh, zum Glück, okay. Der hat eh Schutzschild gemacht. Tiefschlag klappt auch nicht. Anscheinend hat so was anderes vor. Ja. Alles klar. Die Critical Chance erhöhen. jetzt wird es langsam schon schwer mit äh, Toxin nämlich. Äh, ich gebe ihm noch eine Kopfnuss mit. Ja, Schutzschild klappt nicht. Ich glaube, die Chance wird um 50% reduziert, wenn ich es ein zweites Mal einsetze. Also ist die Chance 50-50 und das ist nicht so hoch eigentlich. Meistens klappt es nicht. Manchmal klappt es. Nice. Einmal. Zweimal, komm noch einmal. Ja, du, ich würde deinen Trogos so langsam rausnehmen oder vielleicht heilen oder so, vielleicht. So. Weiß er nicht. Ja, ich mach mal einen Schaufel auf das nächste Pokémon schon mal, weil der, das Trogosso wird es morgen mal, mal sicher töten, die Runde. Deswegen würde ich das schon mal vorbereiten, dass der Neue schon mal richtig schön empfangen wird. Oh, okay. Das habe ich mir jetzt nicht ganz so gedacht, aber Taubos wird schneller sein, denke ich. Das ist mein Schaufel, das ist voll an Arsch. Schade. Das ist sowieso. Ah, ich wäre sogar schneller gewesen, okay. Ja, machen wir dasselbe nochmal, wir haben Zeit. Ich finde Atlas speziell, aber interessantes Charakter irgendwie. Nicht irgendwie so, ja, das ist mega cool, voll story relevant und so, aber es ist halt gut, dass der so ein Untertyp von Giovanni ist. Und er erinnert mich recht an Team Galactic aus der vierten Generation, an den einen Vorstand da. Ich ob das klappt wieder nicht. Ich hasse dem sein Team langsam, echt. Dabei sollte ich ja eigentlich kennen, so oder wie, mehr oder weniger. Ich habe nicht daran gedacht, dass Golbert jetzt auftauchen könnte. Was macht mehr Schaden? Kopfnuss. Kopfnuss hat 70, äh, Doppelkick hat 60 insgesamt. Das lohnt sich nicht, Kopfnuss, äh, also Doppelk einzusetzen statt statt Kopfnuss. Lern reden. Außer man hat einen Step-Bonus. Any äh, Step-Bonus. Äh, Schadensbonus. Also gegen Normal-Pokémon und so halt. Stein. Dann lieber Kampf. Yeah, ich hab gewonnen. <lacht> Damit steht fest, dass dein letzter Sieg gegen mich nicht durch Glück zustande kam. Ich hab dich unterschätzt, aber aus Fehlern lernt man. Ich werde mich in Zukunft vor euch beiden in Acht nehmen. Ciao. Ja, Pech gehabt. Oh, schau mal, sie hat was verloren. Du hast eine Schlüsselkarte von... Oh. Die lag mal da hinten in der Ecke. Gerade eben wurde mir noch gemeldet, dass ein Kind hier rumstreien soll. Jo, das wird dann wohl ich. Wahrscheinlich. Machen wir das nochmal. Rettern. Er ja, kommt rein. Ich habe komplett keine Übersicht mehr, welches von meinen Team-Mitgliedern. Alle leben noch. Oh, da habe ich geheilt. Nice. Das ist lieb. Durchbruch. Die Animation ist immer noch recht komisch, weil Bieber keine Handkanten hat. Durchbruch sollte eigentlich... Nee, Zertrümmerer senkt die Verteidigung. Ja, nicht, zur, nicht Durchbruch. Ja. Es sollte auch nicht viel machen, wieder. Aber wenn es noch einmal trifft, dann wäre das mega cool. Natürlich trifft es nicht viermal, wenn man es braucht, nicht. Aber ist okay, wir haben ein bisschen Zeit. Ich möchte es ein bisschen ausspielen, einfach um ein Biber noch hochzukriegen vom Level her. Weil jetzt halt erst Level 32, jetzt dann gleich Level 33 wahrscheinlich. Noch nicht. Ups. Und vor allem hier gegen solche Pokémon ist es halt von Vorteil, wenn ich das machen kann. Das werden gegen Sabrina, werden wir das extrem brauchen müssen. Es wäre aber schön, wenn noch was wie Kehrtwende oder sowas reinkommt. Blutsauger, glaube ich, nicht bei Bieber. Ähm, Kehrtwende wäre natürlich mega lustig. Hit and Switch. Das wäre mega lustig zum Spielen. Fast. <lacht> Bald Level 33. Das kommt sicher noch, wenn ich dann genug gespielt habe, noch selber. Dann ist es Level 33. Okay, diesen Teleporter musste man nehmen, um den Tri Trainer da loszuwerden. Das mache ich dann selber noch, keine Sorge. Äh, also wir holen uns die Items gleich. Dann musste man hier zurück, weil hier stand halt nun ein, Seite, also ein breiter Weg. Und dann war hier im Ecken war der Türschalter. Also eben dieses Item da. Und dafür quatschen uns die Alte an. Ich hätte jetzt erwartet, dass die gegen uns kämpft, sobald wir das Nugget aufnehmen. Wir fordern sie natürlich noch heraus. Aber ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht. So, jetzt ist die Frage, ob ich mit Bibo gleich mal Wutanfall einsetze oder nicht. Scheiß drauf kommen. Ich will den leveln, ich will den ein bisschen hochkriegen. Ähm... Das heißt, ich würde danach die Folge gleich mal beenden. Wir sind jetzt bei 16,5 Minuten, doch immerhin schon. Ich hole noch die drei Items da. Das heißt, wir haben noch einen Kampf gegen den Typen da. Ähm, danach würde ich dann selber ein bisschen frei rumlaufen, trainieren, die Typen besiegen. Und sobald wir dann halt zu Giovanni gehen, also den letzten Teil der Geschichte machen, äh, würde ich mich dann melden. Ich weiß oder sollte wissen, welche Tür es ist eigentlich. Außer sie haben es geändert. Dann weiß ich es nicht. Okay, er ist paralysiert. Jetzt muss ich aufpassen, aber ich hoffe, ich kriege das noch hin. Nein. Paralyse senkt die Initiative um die Hälfte. Das ist halt bei Pokémon, die auf Tempo basieren, ist das recht mühsam. Weil bei ihm sind das gerade statt... Okay, das ist nicht mal so schnell. Das sollte eigentlich viel schneller sein. Was soll das? Ich muss den noch ein bisschen pushen. Ja gut, die haben natürlich einen init bonus gekriegt schon, der nicht. Wer ist das schnellste Pikachu natürlich. Ansonsten Nidoking. Interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Nidoking das schnellste ist. Ich hätte es auf Glurak getippt, wirklich. Aber wie gesagt, Glurak ist nicht so erwartungs-, also nicht so gut, wie alle immer erwarten, irgendwie. Es ist ja ein Drache, schließlich und so. Aber irgendwie ist Glurak da untergegangen. Bis jetzt auf die sechste Generation, wo er die schwarze Version bekommen hat, wo er ein Drache wird. Und die ist recht gut. Wobei halt das. Das ist das, was viele unterschätzen. Man hat halt das X im Kopf, das ist das Schwarze. Das ist gut, das ist ein Drache, er muss ja stark sein, klar. Was aber auch gut ist, ist zum Beispiel das Y. die Y-Version von Glorak, die ist auch verdammt stark. Der hat halt, ich glaube, der ist mehr auf Init aufgebaut, während der in der Drachen-Version mehr auf Stärke. Aber der Init ist auf, er hat glaube ich eine Fähigkeit wie Sonnentag. Und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Das will ich jetzt sehen. Wie der meine Schwachstellen nutzen will. Und danach ist dann fertig. Also hier noch kurz das Item rechts von ihm, dann gehe ich raus. und Wir beenden, dann spiele ich selber und ich melde mich dann wie gesagt, sobald ich soweit bin. Das heißt, ich gucke nebenbei noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Oder so. Ja, Schaufler, weil ich es kann. Fick dein Schutzschild. Ich spiele genauso, ich spiele auch immer Schutzschild. Fuck. Smogmob ist auch ein mega gutes Tank eigentlich. Also. Mega gut, es geht. Es gibt Besseres, es ist ganz okay zum Spielen. Mit Schutzschild kann man halt recht viel mit Toxin vor kann man mit Schutzschild recht viel Zeit rausholen. Das ist eigentlich recht traurig. Und da man halt von Anfang an solche Pokémon loswerden will, ist es als erstes ein Schutzschild einsetzen, ist eigentlich recht gut, weil man so schon mal sieht, oh mit was würde er mich denn angreifen. Uh, interessant, der ist recht stark, hier muss ich ausschalten. Man kann mit Schutzschild so ein bisschen herantasten, mit was der Gegner spielt und man kann recht viel Überraschungen rausnehmen aus dem Kampf mit einem Schutzschild. Mit einem gut getimten Schutzschild natürlich. Überlebe ich das noch? Okay, der nächste wird recht knapp, merke ich. Der nächste könnte mich schon töten. Ah, oh, okay. Er bleibt bei 30 jetzt gerade. Okay, das heißt aber, ein Schaufel reicht auf jeden Fall nicht mehr aus, um zu gewinnen. Das heißt, ich wechsle mal lieber auf Nidoking. Ha. Noob. Toxin bringt nichts. Verteidigung sinkt, aber. Schön ist, wir sind langsamer. Das heißt, die nächste Attacke verläuft ins Leere, egal was er einsetzt. Und dann passiert das. Sehr schön. Turtok ist ein Level Up. Elektrik, uh, Elektrik wird schwer. Einmal weg, so. Tada. Gut, dann haben wir den auch schon besiegt, den Linus endlich. Ähm. Ja, Pech gehabt, ne? Drei Hyperbälle, das ist sogar sehr gut eigentlich. Wir laden uns wieder hoch. Und ich verschwinde jetzt wirklich mal. Wir können jetzt solche Türen aufmachen mit der Schlüsselkarte. Es geht ganz schnell jetzt hier drin. Ich bekämpfe den nachher, keine Sorge. Also, alles, was ich auslasse, ist halt für mich ein Level, das fehlt. Deswegen lohnt es sich schon, das zu machen. Ich werde es auf jeden Fall nicht ausfallen lassen. Also, ich bedanke mich bei euch für Zuschauen, hoffe, euch es gefallen Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen, wenn nicht, dann nicht. Ja, gehört halt dazu. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rader, alles gut mit Zucker. Cheerio!